Ich bin in diesem Tantchen leider nicht weit gekommen. Ob es mit Italien besser ergangen ist, hoffentlich schafft sie es bis zum Ende, damit sie unsere äh, Wünsche wahr werden lassen kann. Ah! Äh, was klatzt ihr denn so so? Ich bin hier gerade ein bisschen am grübeln, also lasst mich in Ruhe, okay? Moment mal. Hätte ich mir doch lieber kein größeres Maul wünschen sollen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich fester zusammenrollen könnte. Ähm, um, okay. Was Gott sei denn so... Ich bin hier gerade ein bisschen am Grübeln, also lass mich in Ruhe, okay? Äh, alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Heute machen wir die Nordwinde, oder wie hieß es? Ja, das Nordwindfeld. Das machen wir heute. Also, schnurstracks, auf da! Suicune, wurde in der letzten Folge schon gesagt, wer der Boss ist, es ist Suicune. Wir haben gegen Entei gekämpft, wir haben gegen reiko gekämpft, doch nun werden wir auch noch gegen Suicune kämpfen. Ich habe jetzt nichts eingepackt, ich habe jetzt nur die Entwicklungsgeode weggepackt, so dass du Bescheid wisst. Oh, was ist das für ein Samen? Das ist ein Heilsamen, den können wir eigentlich relativ... Gut gebrauchen hat uns ja letztes Mal auch schon gut geholfen. Das Ding, okay, nice. Und es ist ein Eisgebiet, Ups, ist das Schneegebiet, auch wenn es Nordwinde heißt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, bei Nordwinde kommen wir in ein Luftgebiet. Das ist jedoch nicht der Fall. Ach komm, nur die einfach. Komm, gehen wir einfach in die Treppe. Dann passt. Wir sind jetzt schon bei E3. Jetzt schon bei E4. Hey. Ich beschwere mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich sogar. <lacht> dann geht das hier schneller vorbei. Du, du, du. Ist ja auch nicht schlimm. Ein X-Bad. Was mit IKS geschrieben wird. Was, Wo ich mich immer noch bis heute frage, warum. Warum nicht einfach ein X, sondern ein Bad? Dann wären das nur vier Zeichen, aber nö, machen wir IKS bart raus. Sehr, sehr seltsam. Ich meine gut bei den englischen Namengebungen ach, muss ich mir auch manchmal muss ich auch mal grübeln, was die sich dabei gedacht haben. <lacht> also manche deutsche Namen sind echt viel besser als die Englischen. Ein Belebersam war das, als ob. Yo, that is nice. Und guck mal ab. Ich hab gesagt, du haust jetzt mal ab. Da, da. Ähm, ich bin nicht sehr effektiv hier. Ja, ich denke auch gerade nicht mit. Also Tue ich eh meistens nicht, wenn ich das Spiel spiele. Hm, hm, hm. Ich setze mal hier. Moment, ich habe da irgendwas glitzern gesehen. Oder? Ich könnte, hätte schwören, könnte ich etwas was glitzern gesehen. Hm. Wir haben Plosivsamen. Naja, ich meine, so schlecht ist das jetzt nicht, aber ich wüsste halt jetzt nicht, wann ich sowas einsetzen sollte. Ich würde sagen, wir gehen uns noch links, sonst bereue ich es noch. Ja, okay, nee, alles gut. Oh, hier ist die Treppe. Nice, ihr sechst, wir haben erst äh, circa vier Minuten Aufnahme. Da sag ich doch nicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Ich habe jetzt leider nur zwei riesen äh, zwei große Äpfel dabei. Ich habe halt wirklich fast gar nichts mehr. Ich habe ich glaub, gar keine AP, Digga, oder? Nee, ich habe auch keine AP Heiler. Ich habe mir welche mitnehmen können, aber habe ich nicht. Das bedeutet, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben, bis wir so ein Item finden. Und ich habe jetzt schon für Rasierblatt die AP verloren. Oh Gott, nein! Ich habe blütenwirbel Yes! Haut ab! Ich mache... Äh ich müsste eigentlich sehr effektiv sein gegen die meisten hier. Oder gegen die Hälfte zumindest. Bam! Geht down! Oh, Enteron will in unser Team beitreten. Halt ja, egal. <lacht> Ja, ich mach jetzt keine Sorge, ich habe bitte, Bam, und die restlichen sollten jetzt down gehen. bitte, hey, ja, kannst du gerne machen, mir nee, egal. Also hier ist da rechts, das ein bitte, ähm, AP-Ding. Das ist gut, weil ich habe gar keine mehr. Und ich habe keinen Bock zu farmen. Hätte ich vielleicht machen sollen, I know, aber egal. bitte, heilen? Nee. I'm sorry. Aber ich will mich nicht heilen. Okay, nice. Wir haben die Monsterfalle über überlebt. Wir haben hier einen Apfel bekommen. Wir haben hier einen Samen. Den nehmen wir mit. Den Apfel nehmen wir auch mal mit. Obwohl, weißt du was, den esse ich sofort. Essen mal lecker, ich glaube, ich bin auf irgendeine Falle getreten. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, der wird schon sterben. Also, wir haben ein AP-Ding. Ja, top-Ether, ein Stück. Das heißt, eine Attacke können wir gleich wieder vollfüllen. Wow, krass, oder? Kalzium-Spezialangriff. Wir brauchen das. Wer bräuchte denn das? Wer bräuchte denn das? Eigentlich ich und äh, Magneton. Wen gebe ich's mal? Ich gebe es einfach mal mir. Warum nicht? So. E7. Ich hoffe, ich wirke nicht allzu ruhig heute. Obwohl, das könnte aber auch was äh, Positives sein. Da habe ich nicht gesagt. Oh, x Äh, ja, mir egal. Wie gesagt, ich werde euch nicht retten. Ihr seid mir nicht so wichtig, dass ich euch, äh, rette. Hallo, Enteron. Schau, Enteron. Passt doch. Dumm. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Floor spielen sollte oder und nicht lieber mit Magneton und Pika. Hm. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne joinen, aber ich rette euch nicht. Aber es ist eigentlich gut, einen Xbox zu haben, weil es entwickelt sich normalerweise durch Freundschaft und ich glaube, das gibt es im Spiel hier nicht. Deshalb ähm, müssen wir wahrscheinlich Geoden sammeln. Also von Goldberg zu Xbox wahrscheinlich dann wieder 4G und das möchte ich halt nicht. Das ist halt schon klug, so ein Ding mitzunehmen und dann haben wir es nämlich schon. Level 53, nice. Also es gibt hier keinen Pokédex oder so, aber... Ist halt so eine persönliche Quest, wenn man will. Alle zusammen. Ah. Bam, bam, bam. Aber wirkt das alles hier relativ klein. Weil ich komme ja irgendwie sehr schnell weit voran. Was? Nein, heil mich nicht. Ach komm. Du du du dumm dumm dum, dum. Nein, du brauchst mich nicht heilen. Ich hab's dir schon mal gesagt. Oh Gott, ich verschwende wirklich meine ganze AP. Äh, ach Kacke. Warum habe ich keine AP-Heiler? Ich sag euch, ich werde deswegen noch down gehen am Ende. Ich werde nichts nicht nichts nicht so cool schaffen. Weil ich keine AP dann mehr hab. Und das wäre richtig kacke. Aber so richtig kacke. Deshalb hoffen wir auf das Beste. Und du haust mal ab, du. Und was willst du, hä? Ich Schaff dir alle verschwenden nicht ihre AP. Das wäre nicht so geil. Ah, ja, ich hab's verstanden. Hau ab. Du, du, du, du, du, du, du, du. Hier ist die Treppe. Zack, Nadel. Habe ich, Na hab ich die Nadel überhaupt ausgerüstet? Moment. Habe ich die Nadel ausgerüstet? Ja, ich habe sie ausgerüstet. Okay. Ja, ist einfach die frostwald musik Ihr wisst ja, was ich von der halte. E10! Ein Drittel haben wir, Leute. Woo! Hier geht es ja was. Hier was. Vielleicht ein AP-Heiler. Kommt schon. Irgendwas für AP. Please! Nö. Ne Spezialverteidigung. Oh, jetzt muss ich wieder gucken. Ja. Du brauchst. ne warte. Eigentlich hat es Pika gebraucht. Ach, egal. Das passt schon. Du du du du, du du du du du du bam bam habe ich ge Warum lebt er noch? Mein Gott, finde ich nicht so okay. Ähm hum, hum, hum. als ob hier einfach wieder eine erkenntnis da rum liegt. Kann man so viel Glück haben? Pack dann dafür einfach einen Warbsamen weg. Die sind halt gut, wenn du alleine bist. aber wenn man in einem Team ist, ist das halt nicht so gut. Ich möchte nicht angreifen, weil ich bin gerade verwirrt und ich will anderen falsch angreife. Ja, siehst du, das meine ich. Am Ende greife ich die falsche Person an, deshalb lasse ich lieber. Oder warte. Na, jetzt würde es halt gehen mit ähm, Dings. Schlammbad aber. Egal, machen wir weiter. Bitte sagt mir, da unten sind Ist nicht nur Geld, sondern auch ein ap heilt heil. Yo, Level 50 für Magneton. Nice. Oh, da will nichts so erlernen. Ich dachte, da will ich was erlernen. So Dann halt nicht. Schade. Du, du, du, du, du, du, du. Na, da ist nichts. Das wird nur wieder eine Verbindung sein. Vermute Ich einfach mal... Yeah. Bam, bam. Hallo Magneton. Wie geht es Ihnen? hoffentlich oh, nicht mehr so gut. Bam. Überhaupt <lacht> nicht gemein. Nein, ich doch nicht. Ich doch nicht. Ach was. Was? Sandsturm? Hier? Okay. Müssen wir aufpassen. Können wir uns gerade nicht heilen. Also nie gut. Also wir können uns schon heilen, aber... Ne? Gehen wir mal hier nach oben. Immer noch nichts. Doch, hier ist die Treppe. Nice. Wir wurden noch nicht vom Sandsturm erwischt. Okay. Sehr seltsamer Dungeon, finde ich. Oder wie findet ihr den Dungeon, Leute? Ich finde ihn sehr seltsam irgendwie. Also nicht schlecht, aber keine Ahnung. Er fühlt sich anders an als die anderen Dungeons. Rebotag hey, kannst doch nicht sterben. Nein, Pika, du heilst ihn nicht. Ja, schießen am besten so ab. Tja, wenn er down ist, dann ist er down. Nein, nein, ich akzeptiere das nicht. Wenn er down ist, ist er down. Mir gehabt weil ich jetzt hier eine ne Erleuchtung bekommt, Alter. <lacht> Bam. Nice, es geht down. Und hier ist die Treppe. Ja, ich werde das jetzt, das jetzt nicht ein. aqua knarre auf mich. Das wir sehen. Und alle haben keine AP mehr, sehe ich gerade. Ach, kacke. Ja, komm, killt ihn. Nice. Für das Geld, gut, weiter geht's. Ach komm, Pika ist egal. E, 14. Du, du, dum Ähm... Aua. Der Sandsturm, der tut sehr weh. Und das finde ich nicht okay. Und hier ist das Ende. Und... Jetzt sind wir bei der Hälfte der neuen Musik und zwar ich weiß, ist das die Musik von dem Dungeon mit Voluna oder Jo trinken, trinken, trinken, wer braucht, wer braucht wer braucht ich brauchst am meisten blütenwirbel. Und dann esse ich einen Apfel. Nein, heil mich bloß nicht. So Synthese, auch wenn das nicht viel halt im Regen. Trotzdem einsetzen. So, jetzt kann ich wieder kämpfen. Jetzt gehen wir nach oben. Wir killen das Wollbeat. Oder ihr macht das, ich brauche das nicht machen. Ihr könnt das schon machen. Bzw. Ich könnte einfach hier so ein Ding werfen. Ah, das passt. Ich weiß nicht mehr von wo die Musik war, aber die Musik ist auf jeden Fall toll und das ist das Einzige, was zählt. Level 56, das passt. Die Level ups die passen mir. Wir sind alle so im Level 50er Bereich, aber bald sind wir schon im Level 60er Bereich und das wird nice, weil dann traue ich mich schon wie er gegen Groudon und gegen quasi nochmal mal neu, erneut zu kämpfen. Ich glaube, das machen wir demnächst auch mal. Weil eigentlich habe ich mich erstmal nicht getraut, weil die wahrscheinlich viel zu stark wären. Aber ganz ehrlich, mittlerweile träume ich das wieder. Oh, ein Rosana. Fun Facts mit Mike, wusstet ihr, dass Rosanna in der ersten Generation von Pokémon noch schwarz war, sie es aber zu lila geändert haben, weil irgendwer sich beschwerte, dass es aussieht wie eine amerikanische Dame. Oh, wer hätte das nur gedacht? Wusste bestimmt noch niemand. Als ob wir so viel Glück haben mit den Treppen heute. Ey, das wird eine kürzere Folge. Das ist nice. Yo, hier ist richtig viel geld zink hast du aufgenommen, da Zink. da ja, da gerne da äh, Moment, da was ganz was nehmen. Was? Geo passiert? Na naja, egal. Hier ist ein da Was äh, abhaut. Okay. Dann haut es halt ab. Oder killst du es, Magneton? Uh, wait, what? Kill es doch einfach. <lacht> Magneton, kill es doch einfach. Ähm. Um, ja. Zack, das müsste down sein. Ja. Und Pika mach du. Ja. Passt doch. Wo war das, wo war das Problem? I don't see it. I don't see the problem. Oh, Treppe. Ich habe echt viel Glück heute mit der Treppe. Die kommt so oft und so schnell vor allem. Das ist sehr nice. Normalerweise bin ich mindestens eine Minute hier in so einem Ort, in so einem Raum, aber heute? Heute läuft's anders. Ja, okay, nicht ganz viel anders, aber... Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall sehr gut vorankommen heute. Einen Warbsamen. Ja, komm, essen wir einfach mal. Ja, komm, essen wir mal. <lacht> wow. Nehme ich an. E20, zwei Drittel haben wir einer Aquana kann man hier bekommen. Interessant. Ich habe auch am Anfang überlegt, vielleicht äh, Gen 2 Starter zu nehmen. Als ähm, Starter. Als, ja. Ein Gen 2 Pokémon Starter zu nehmen so gesehen. Oder Evoli oder Ineko. Habe ich auch überlegt, ob ich das vielleicht mache. Oh Gott, als ob ich jetzt ernsthaft da deswegen gestorben bin. Wow. Das ist lame. Komm, hau ab. jetzt wieder ich mein Team? Ja, komm, ich nehme deine Entschuldigung an. Ich, ich sehe das mal als Entschuldigung. Jetzt, weiß ich, was soll ich jetzt denn sonst ansehen? Junge, hau ab. Wir gehen langsam wirklich die AP aus. Aber wir kommen gut zurecht ohne AP Digger heute in dieser Folge. Das ist krass. Ich halt wirklich auch keine Flee-Ops mehr. Ich hatte ein Flee-Op mal. habe ich aus benutzt. Weil ich zu dumm war, Äpfel mitzunehmen. Und das habe ich jetzt davon. Gibt's auch Schillok. Ob Shiki wirklich so der gute Starter ist? Hm. Nein Spaß. Komm, haut ab. Oh, ja, Sherlock, ganz... Ja, Team. Blablabla. Dann kill aber das Protokoll. Ich heil dich nicht, ne? Ich werde euch nicht heilen. Niemals, niemals, nie. Das ist doch gleich ganz... Das, der ganze Raum hier könnte auch eine, hätte auch eine Monsterfalle sein können. Der einzige Grund, warum ich noch nicht in die Treppe gegangen bin, ist, weil ich gucken will, was für Items hier rumliegen, weil vielleicht sind ja AP-Dinger. Komm, greift greif doch an. Mein Gott. Lasst mich hier durch. Da hinten ist noch ein Item. Ah, hast du Geld. Na, komm. Dann ab ins Ziel. Also nicht Ziel, aber auf die Treppe. 22. 22. Mm -mm -mm du oh, ein tum Den es sich doch glatt gleich. Dann ist mein Bauch schön weich, was dum, dum, dum, dum, dum. ich tum irgendwas im tum Leute, tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum ist mir egal, ganz ehrlich. Es könnte mir nicht egaler sein. So. Ich meine, da habe ich im Endeffekt mehr äh, Leute, die gegen ähm, Suikune kämpfen. Oder Suikune. Suikune. Kann man es auch nennen. Habe ich auch nichts gegen. Aber ich werde es definitiv Suikune nennen. könnte ihr nicht einfach mal sterben? Tengulus, Ja, ich wollte gerade sagen, Tengulus kann doch nicht noch am Leben sein. Oh Gott, ich habe komplett meine AP verloren. Komm, hau doch mal ab, ey. Mein Gott. Nein, wir heilen dich nicht, immer noch. Du, du hau ab. Ich habe gesagt, hau ab, Mann. Nein, ist das down? So, jetzt müssen wir noch ganz... Ich aber nicht so nett mir war meine orbs zu, zu stehlen man dum, dum, dum. Okay, Pikachu hat, hu äh, Pika hat hunger nicht reich äh, meine ich halt nein Raichu. wir wollen das nicht mach dum, dum, dum, dum. machen ein botugel was zwei das geht jetzt zu weit Komm, Kommt Komm, das eine Mutter oben müsste doch jetzt down sein. Ja, Denken wir jetzt auch mal gleich. Komm, haut ab, Mann! Blütenwirbel! Hast Bodo gelebt noch? Jetzt aber nicht mehr. Nö, das sehe ich nicht ein. Ja, komm, den kriegt er alleine hin. Okay. Den kriegt er schon alleine hin. Hm, gehen wir nach unten. Er ja, muss eh nach unten. Weil hier ist vor allem auch die Treppe. Das äh, habe ich natürlich gewusst, dass sie die Treppe ist. Und ich wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen. Ich habe mich etwas ver, ver, ver vertippt. Vertippt. Sagt man das so? Vertippt? Ich bin auf einem Controller. Auf einem Nintendo Switch Pro Controller. Cool, oder? der irgendwann mal angefangen hat zu driften. Geil, oder? Wer kennt sie nicht? Die driftenden Controller von Nintendo. Super. Und dann kosten die auch noch so viel. Kein Wunder, dass niemand mehr als ein paar... ein äh, paar pa? Ja, ein paar. Von Joy-Cons und einen einzigen Pro-Controller hat. Ach, warte, was? Habe ich nicht ausgerüstet? Zack. So, jetzt. Bam. Okay, macht nur 30, aber ich meine, das sind auch nur Kiessteine, was auch immer das waren. Oh Gott. Ich, ich gehe zurück. Ja, klingt es, klingt es. Okay, nice. Und den können wir jetzt auch. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Killed it. Nice. Bam, bam, bam, bam, bam. Hallo, Tangolist. Hau bitte ab. Ich muss weg. Oh Gott. Ich muss hier weg. Killt es. Nice. Und jetzt noch ein Botogel. Hau ab, Mann. Verpiesel sich. Bam. Wir schmeißen die ganze Zeit nur Steine. Äh, Level Up? Ah, Reitschuh. Nice. Das ist episch. Das ist echt episch. Jetzt reicht's mir. Blütenwirbel Bam. Die leben immer noch? Das gibt's doch nicht. Du lebst immer noch. Hau mal ab. Wir schmeißen die ganzen Steine. Oh Gott, endlich. Ja, nehmen die hübsche Box mal mit. Oder haben wir Platz? Ich habe schon eine hübsche Box. Will ich das mitnehmen? Warum habe ich zwei Knurluft-Orbs? Oh Gott, er ja, packen Chaos-Armen weg. Vielleicht haben wir am Ende etwas Glück mit dem Blut. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oh Gott, lass uns lieber weitergehen. Ja, halt, Pika. Am besten, das wäre eine gute Idee wieder. Putz munter, das freut mich für dich. Komm, hau ab. Lohnt sich nicht. Äh, oh, Tyrakrok. Tyrakrok ist ein tolles Pokémon. Ist mir egal, was ihr dazu sagt. So, habe ich, ich habe ein Top Ether noch. Ich benutze das für Schlammbad. Ich möchte nämlich gleich auf Nahkampf gehen. Weißt du, cool. Ist sekund wasser oder eis als ob ich da. was ich bin dadurch gestorben wow aber jetzt mal ehrlich ist die wasser oder ist er eis wenn er wasser wäre dann wäre das eine dumme idee gewesen wenn er eis ist dann nicht so Hm. ich weiß es halt wirklich nicht ist die wasser oder ist er eis ich weiß dass er Eisattacken hat aber ich weiß jetzt nicht ob der selber typ eis ist immer so ein Mysterium bei manchen Pokémon. Ah, was mache ich da? Ich schmeiße am besten einen Stein. Habe ich keine Steine mehr? Doch, ich habe Eisennadeln. Moment. Bam. Bam. Down. Get der down, geht down. Dinger sind schon nice, die Stacheln. Bam. Macht so viel damage oh, yes, yes, yes, yes. benutzen benutzen benutzen auf äh, äh. warte blütenwirbel stärker als rasierblatt echt ja tatsächlich hm. dann würde ich es halt auf blütenwirbel packen aber da warte ich jetzt erstmal noch bis blütenwirbel keiner ap mehr hat und was wie sieht es mit den anderen beiden aus brauchen die das Ladungsstoß. Trampelleuchte. ja aber ich habe halt nicht genug da müsst ihr halt schon nach vorne gehen leute wenn ich ja eh sowieso machen also das, das ist das problem bei blütenwirbel das ist halt manchmal verfehlt wie man sehen kann Okay, nice. Hier ist nichts. Hier ist die Treppe. Wir sind bald da am Ende. Bada, bada, bada. Ey, 27. Da oben ist ein Item. Ah, es ist nur Geld. Okay. Gott, warum krieg ich Hunger? No. Will nicht Hunger bekommen das finde ich nicht so nett dass ich jetzt einfach Hunger bekomme von dem spiel nö nö nö ö, pf, dö, dö, dö, dö. zack das ist echt irgendwie wie so eine challenge ohne äh, ep ap items auskommen <lacht> oh Gott was Ah, verdammt warte ich fühle einfach mal kurz auf Dum, dum, dum, dum, dum. Killt ihn einfach, ja. Oh Gott. Da ja, ist ein normaler Apfel. Lohnt sich jetzt nicht auf einen großen Apfel. Es sind noch ein paar Räume. Wir sind schon fast da. Es lohnt sich halt wirklich nicht mehr. Aber wo ist denn der Raum? Hm? Wait, what? Wo ist denn der Raum? Hier oben? Auch nicht. Dann wird er wahrscheinlich ganz links sein. Hier ganz links. Oder? Ja, okay. oben ja, ist noch ein Item, aber ist jetzt auch egal. 28. Oh, hab. Ich habe keinen Bock auf einen richtigen Kampf. Komm. Verschwinde gesagt, hau ab, Mann. Komm, lass mich in Ruhe. Bam. Okay, nice. Magneton, Level 51. Bip, bip. <lacht> dum, dum, dum, dum, dum. Ja, wo wollen wir langgehen? Leute, <lacht> wo wollen wir langgehen? <lacht> hm, ich geb dir mal ein Schlammbad habe ich noch genug Stampas? Ja, habe ich noch. Alles gut. Bam, er down. Und hier ist die Treppe. Ach komm, ist doch egal. Ist, das ist, ist egal. Lass ihn in Ruhe. Ist egal. Es ist, ist egal. Gut. So Leute, wir sind fast da. Eine Treppe noch. Eine Treppe und dann geht's auf los zum Kampf. Was ist das hier? und schlafsamen Okay. Hier ist die Treppe. Let's go ich sollte mich lieber erstmal heilen. Sonst noch irgendwas machen? Ne, oder? Komm, einfach rein! YOLO! Halt! Wer wagt es, mich zu stören? Saubere, frische Luft. Kristallklares, reines Wasser. Meine Aufgabe ist es, dieses herrliche und unberührte Land zu bewachen. Sweekun, ich ziehe mit dem Nordwind. Eindringlinge verpesten die Luft mit ihren Federn, Mängeln und Schwächen. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Sie müssen entfernt werden. Hinfort! Bist du dir ganz sicher, Sweekun? Jo, wir machen richtig viel Damage auf das Ding. Okay, Moment. Okay, es ist Typ Wasser. wahrscheinlich. Okay, egal. Erkenntnis, sammeln Mega entwickel dich. Bam. Mega dieser Floor. Du du du du du du du, du, du, du. du reißt mich an, pathetic. Bam. Warte wurden unsere ganzen AP gerade aufgefüllt? Moment, habe ich das richtig gesehen? Ich sehe es richtig. Bei einem Bosskampf werden die ganzen AP aufgefüllt. Wow, das weiß ich erst jetzt. GG. Es hat einfach keine Chance. Silberblick, boah. Da kriegt man ja schon Angst. Nice, was war ein Crit. Verdammt, treffen nicht. Hätte ich das früher gewusst, dass die ganzen AP vollgefüllt werden am Ende. Boah. Immerhin weiß ich es jetzt. Hau ab. Nice. Ja, wo easy. sie? Ich habe verloren. Ich gebe es zu. Das war eine deutliche Demonstration von Stärke. Das ist doch die Abendgoldfeder. Verstehe. Du suchst das My mythische Pokémon. Also das legendäre. Hm. Tritt zurück. Kjör. Der eisige Nordwind fegt durch die Abendgoldfeder. Die Abendgoldfeder wird zur Regenbogenfeder. Die sieht echt schön aus. Die Feder erstrahlt in der vollen Pracht der sieben Farben des Regenbogens. Ihr Anblick ist atemberaubend schön. Diese Regenbogenfeder. Sie ist der Schlüssel, um dem mythischen Pokémon zu begegnen. Diese Feder. Sie muss auf den Berg gebracht werden, dessen Gipfel von Wolken verhüllt wird. Ja, zum weitweit Berg. Auf dessen Gipfel wirst du das Pokémon finden. Team Epic erhält die Regenbogenfeder und der weitweit Berg steht jetzt für Erkundungen offen und da wird dann die Story, die die, die, die die Zwischenstory von hier von von Pandia enden nach dem Dungeon. Also seid gespannt regenbogen kriegen Ich glaube, ich werde es gleich mal einsetzen. Nächste Folge. Hm, hm. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann abonniert lieber, sonst wäre ich noch wütend. Kein Spaß. Könnt gerne abonnieren, wenn ihr Bock habt. Glocke anschalten. Ansonsten noch... ...einen Like da lassen, einen Däumchen nach Äumchen. Und dann seid ihr toll. Toll, lol, lol, toll, toll, toll. Ihr seid sehr toll dann. Und... <lacht> Botoche sieht super aus dort. So ein wenig Chibi-Look. <lacht> ich jeden Haut rein und ciao.